In meinem heutigen Video geht es um vier Spargewohnheiten für Geldsparen, um Vermögen aufzubauen. Und wenn du wissen möchtest, um wer, welche vier Gewohnheiten das geht, dann bleib dran, schau das Video bis zum Ende und los geht es. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sina Janel und ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen zu 30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 Der hilfreiche Guide für die 30 Tage Geldsparen-Impulse unterstützt dich sehr. Trage dich ein und lade dir herunter oder drucke es aus. Du kannst hier deine Notizen machen und bist vorbereitet für die 30 Tage Geldsparen-Impulse. Wir sind bei Tag 3 und ich tue hier mein Sparglas 3 Euro um. Unseren Vermögen aufzubauen, müssen wir als erstes das Geld sparen oder behalten und zweitens maximieren oder vermehren oder hebeln. Es gibt eine ganz einfache Methode der Gewohnheiten. Und das ist ganz einfach durch die richtigen Gewohnheiten. Gewohnheiten sind wiederholende Handlungen. Also, eine neue Spargewohnheit zu entwickeln, ist möglich trotz aller Gewohnheiten, trotz Bequemlichkeiten und Frustration. Mein Tipp Nummer 1 Erkenne Gewohnheiten. Und jetzt kommen die vier Spargewohnheiten und zum Schluss gebe ich dir noch eine, eine besondere Gewohnheit. Gewohnheit Nummer 1 Zahle mit Bargeld beim Einkaufen. Gewohnheit Nummer 2 Gehe niemals hungrig einkaufen und niemals ohne deine Einkaufsliste. Gewohnheit Nummer 3. Spare das Kleingeld in ein Sparglas. Gewohnheit Nummer 4. Lege bei jedem Einkaufen Bonuskarten, Kundenkarten, Cashbackkarten und erspare dir durch dieses Vorliegen einiges an Geld zu. In meinem Online-Kurs werde ich dir zeigen wesentlich fortgeschrittene Techniken für Geld sparen und Geldanlegen. Mein Tipp 2. Mein neues Video zum Thema Geld, Geld sparen, Geld anlegen kommt immer mittwochs um 5. Also merke es dir nach dem Kaffee vor dem Armbrot. Du kannst meinen Kanal abonnieren, du kannst auf die Glocke klicken und wenn du auf sie gedrückt hast, dann wirst du automatisch von mir benachrichtigt, dass mein Video gerade rausgekommen ist und du kannst ihn dir bequem anschauen, wann auch immer hier passt. Aber eine gute Gewohnheit, einmal in der Woche sich um Geld zu kümmern und etwas dazu Neues zu lernen, das wäre etwas Neues, um die Veränderung zum Thema Geld und Vermögen anzulegen. Wenn du weitere Tipps für mich hast, wie man Geld sparen kann, dann schreib mir bitte in die Kommentare. Wenn du die Fragen hast dazu, wie du eine Gewohnheit aufstellst, dann frage ebenfalls direkt in die Kommentaren Oder wenn du möchtest, sende mir eine E-Mail. Sie ist auch unter dem Video in der Beschreibung geteilt. Danke dir! Eine Sache noch zum Schluss. Die Gewohnheiten... Bei einem jedem Menschen werden geprägt in den ersten zehn Lebensjahren, in der ersten Hälfte von diesen Jahren. Uralten Geschichten von jedem. Und das könnte sein, hundertprozentig garantiert. Wenn du eine Veränderung beginnst in deinem Leben, dann wird die Sippe das merken, dann wird die Umgebung das merken und die werden die festhalten. Damit du dich nicht veränderst und keine Weiterentwicklung dir erlaubst. Das ist normal. Es ist auch normal an der Stelle zu sagen, dass du auch Rückfälle erleiden wirst. Auch bei mir ist das auch oft der Fall. Aber das Ziel gefasst gehe ich einfach nur vorwärts. Das rate ich dir auch zu tun. Viel Erfolg und rechne damit. Aber jeder Mensch wird sich verändern können, wenn er das möchte. Und ich freue ein bisschen